Moin und herzlich Willkommen zu Jörn Schaas feinen Podcast Episode 281. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Und einmal mehr bin ich nicht alleine, die Chefin hat sich reingeschlichen. Und er meint nicht den Hund. <lacht> nee, meint er nicht, er meint die Ninja -Käschi. Wir müssen das unbedingt zusammen machen, weil es so eine flauschige, flausche Woche war. Mit ganz viel Besuch. Dem Ganzen. Dem ganzen Besuch. Das war schön. Ja. Äh, Montag ist Roddy wieder abgereist. Das war traurig. Ja. Und wir haben dann erstmal, ja, ich den, was haben wir gemacht? Äh, äh, wir haben ein bisschen aufgeräumt hinter äh, e ihm. Äh, wir haben ein bisschen, haben wir? Ja. Beide. Mhm. Okay, ja, das war super. <lacht> Eigentlich war unser Haus die ganze Woche ein großes Chaos. Das stimmt. Also alles wie immer. Alles wie immer, nur Dollar. Ja, ja. ihr könnt uns besuchen kommen, aber erwartet nicht, dass wir aufräumen. Nee, wir sind Macht nicht bescheuert. Nicht. Nee. Wir sind so, also ich bin immer so, ich räume auf, so den ganzen Tag und dann kommt der Besuch nicht. so, oh sorry, ich bin gar nicht zum Aufräumen gekommen, mhm. damit es so ein bisschen halbwegs sozial akzeptabel ist. Genau. Nein, ich, ich habe mir das abgewöhnt. Ich stehe einfach kurz dazu. Ja, genau. Und abends gab es, äh, als Judith und Stefan dann endlich da waren, Pizza vom Grill. Das habe ich mir notiert. Wir hatten nämlich noch so ein bisschen Hefebernd übrig. Ja, aber Hefebernd war ein bisschen flüssig. Hat sich ein bisschen. Darüber weiß ich ja nichts. Ach so, du hast das ähm, Massaker am Grill gar nicht mitbekommen. Naja, also Pizza zubereiten am Grill ist ja mehr deine Aufgabe als meine, weil ich schnall's nicht. Ja. Nee, das tust du nicht. Nee. Wenn der Teig zu flüssig ist, dann hält er nicht. Und dann Ach. kann man ihn nicht so elegant von diesem Schiebedings auf den Pizzastein machen und plötzlich ist überall Tomatensauce. Blut. <lacht> <Ach so. lacht> Tomatensauce. Tomatensauce war das ja selbstverständlich. Es war nur Tomatensauce. <lacht> <lacht> genau, es ist trotzdem noch was übrig geblieben. Trotzdem, will, also wir haben uns echt angestrengt, die ganze Pizza aufzuessen. Aber es war immer noch Teig übrig. Die haben wir dann am nächsten Morgen. Verknuspert haben als wir noch mal Brötchen, gemacht? Brötchen. Wir haben Brötchen Eins gemacht. Eins ist noch übrig. Ja und warum ist ein Brötchen übrig? Weil das keiner mehr essen wollte. Und weil es jetzt ein Berndstein ist. <lacht> <lacht> und unsere Küche ist jetzt ein Berndsteinzimmer. <lacht> Danke Daniel. Ist wahnsinnig hart geworden dieses Brötchen. Aber äh, wir haben das ja auch gleich ideologisch aufgeladen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Warum musste dieses Brötchen übrig bleiben und was ist da der? Ich weiß nicht, ich habe geschrieben, dass Potstock Blues erst anfängt, wenn das letzte Krümelchen von Hefe Bernd weg ist. Ja. Also musste vielleicht ein Brötchen übrig bleiben. Genau und wo wir gerade äh, Daniel hat das, das Wort geprägt von Steinzimmer. Der kam nämlich mittags mit seinem Minicamper in unser Carport rangiert. Das Steinzimmer? Nein, Daniel. Das ist der Daniel. Ja. Kannst du ein bisschen weiter vom Mikrofon weggehen, man hört dich Ja. Noch. Was? <lacht> Mikrofon ist die Entschuldigung. Bühne. Lernen wir nächstes Mal. Ich kann das nicht so gut. Nee. Als Dani dann da war, sind wir nämlich, äh, also fast alle von uns, nach Friedrichstadt gefahren. Ja, ich hatte letzte Woche Urlaub für den anderen Besuch, jetzt hatte ich ja einen Urlaub. Genau. Und ich habe mir dann immer nur berichten lassen, wie schlecht organisiert eure Touren waren, im Gegensatz zu meinen super organisierten Touren. Weil deine super organisierten Touren 17 Stunden gedauert haben Zehn. und 800 verschiedene Punkte umfasst haben. Acht. Naja, <lacht> so. wir haben halt ein Dings pro Tag gemacht. Wir waren in Friedrichstadt. Ja, viel zu wenig. Naja, die einen sagen so, die anderen also, sagen so. soll ich von meinem Eiderstedt-Tag erzählen? Mach mal. Mein Eiderstedt-Tag mit Besuch war so, wir waren in Friedrichstadt, Kajak fahren, dann waren wir im... Multimar in Tönning, dann waren wir im Freibad in Tönning, weil Dennis unbedingt baden gehen wollte, es war aber Niedrigwasser. Es war Niedrigwasser im Freibad? Nein. Hä? Wir konnten nicht in der Nordsee baden, weil Niedrigwasser war, ah. deswegen sind wir ins Freibad gefahren. Ah. Dann sind wir nach aufs Eidersperrwerk gefahren, also zum Eidersperrwerk, mit einem Abstecher über Welt. Natürlich. Welt ist nämlich ein kleiner Ort in Nordfriesland. Da kann man auf Weltreise gehen. Hi hi hi. Ich find's witzig. Ich tue so, als würde ich es nicht witzig finden, Aber ich finde es witzig. Mhm. Dann waren wir in St. Peter-Ording am Strand. Mhm. Und dann waren wir zum Sonnenuntergang in Westerhefa am Leuchtturm. Ja. Und ich finde, das ist ein gutes Tagesprogramm. Ja, Sonnenuntergang war an dem Tag um 21.45 Uhr und losgefahren seid ihr um 8 Uhr. Äh, nee, glaube ich nicht. Na, dann war's halt Einstellige halt Uhrzeiten sind nicht für mich. Ja, trotzdem. <lacht> Na, wir waren halt in, in Friedrichstadt. Ach, ach ja, in Friedrichstadt, genau. Genau, und wir sind Tretboot gefahren für ungefähr eine Stunde und haben danach ein Fischbrötchen gegessen. Und dann haben wir abends gegrillt. War ein super Tag. Ich fand, du brauchst gar nicht den Kopf schütteln, das war ein super ach, so, Tag. Achso, das hören die auch nicht, ne? Nee. Ja, noch weiter, du hast ja, einen Plan. Ich habe hab mir nur so eine grobe Notizensammlung aufgemacht, zum Beispiel, dass am Mittwoch Inga und Vera gekommen sind. Das war schön. Das war gut. Die waren auch gegen Mittag dann da und wir haben uns gleich auf den Weg gemacht, na gleich, also relativ zügig, weil wir nämlich dann äh, uns auch mal den Westerhever-Leuchtturm angucken wollten. Das war interessant, wir sind also mit zwei Autos gefahren und ungefähr 500 Meter bevor es in Gardingen rechts abgeht Richtung Westerhever, guckte Inga vom Handy hoch und sagt im anderen Auto schreiben sie sie haben Hunger und da waren wir gerade an den Restaurants in Garding vorbeigefahren. Er sagt ja, okay, dann schlechte Planung. Wir sind also gerade ausgefahren zum Waffelstübchen in Tating. Geil. Ja. War auch super geil, bis auf die Tatsache, dass das Ding geschlossen hatte, obwohl dran stand außen an der Tür war ein Zettel drin, heute geöffnet bis 17:30 Uhr. Und erst nachdem Daniel dann äh, drei Minuten auf die Tür geguckt hat und die ganzen Zettel gelesen hatte, ist ihm aufgefallen, dass das an dem Tag gar nicht offen war. Naja, wir sind schräg gegenüber in den Eiderstädter Krog gegangen und da müssen wir auch mal unbedingt hin, weil die nämlich 1300 Salz- und Pfefferstreuer an der Wand in so Setzkästen haben. Super geil. Mhm. ist echt geil. Das war zum Beispiel einer ein Paar geformt, der Salzstreuer waren Delfin, der Pfefferstreuer ein Hai. Oder R2D2 und BBA. Älten sind meine liebsten Tiere, nach Delfinen, die können Haie töten, mit der Nase. Deswegen habe ich sie immer so gerne wenn im ihr Podcast. Uns schreibt, wer mir als erstes schreibt, aus welchem Film das Zitat ist, kriegt eine Podkarte von mir. Also es funktioniert genau dann mit der Mikrofondisziplin, wenn du hier irgendwas torpedierst. Ist dir das mal aufgefallen, dass du immer nur dann super ins Mikrofon Nein. sprechen kannst? <lacht> Alter. So, Aber es glaub. ist ein sehr guter Film. Mhm. Jedenfalls hat uns das Essen sehr gut geschmeckt und die Leute waren sehr freundlich die im Alterstädter Krog. Nein, die, die Leute können keine Haie <lacht> töten. Stimmt das überhaupt? Delfine? Ja. Ja, na klar, stimmt das. Das ist sogar schon, schon mehrfach passiert. Dass Aber die Haare. ja, genau. Der arme Hai, der hat. Nur ein bisschen, der Hai hat nichts mit you, Grant zu tun. <lacht> Weiter. Ja, ja, ich bin Gar nicht hier. Ja, schön wäre es ja, äh, <lacht> das Essen war sehr gut und der Service auch, die waren sehr freundlich, deswegen gerne wieder. Es gibt eine Buchvorlage aus den 90ern, glaube ich. Also ein Buch, das wurde dann verfilmt. Das andere so, Quatsch. wir waren ja dann noch in Westerhever am Leuchtturm, das war auch sehr, sehr gut. Äh, da war überraschend viel los, der Parkplatz war ziemlich voll, aber kein Wunder, es waren ja auch ungefähr 800 Grad und super Wetter. Ein Foto vom Leuchtturm findet ihr in den Shownotes. Und was mich super geärgert hat, einerseits hat da jemand auf dem Deich sitzend im Nationalpark Wattenmeer seine Drohne fliegen lassen. Super verboten Richtig dumm auch. und richtig dumm. Und zum anderen haben wir ähm, auf dem Weg zum und auf dem Rückweg vom Leuchtturm ungefähr 600 Gramm Zivilisationsmüll gesammelt. Das hat mich auch geärgert, wie man also allein aber, dass die Tatsache, ja, aber die Tatsache, dass da irgendwie auf keine Ahnung, sagen wir mal zwei Kilometer Strecke Millionen von Kippen rumliegen, wenn hier irgendwie acht Wochen Dürre war und und das alles staubtrocken ist und sofort anfangen kann zu brennen, das fand ich kacke. Menschen sind arschgeigen. Ja, und ein Zigarettenstummel kann noch, ich weiß nicht, mehrere Kubikmeter Erde verseuchen und Delfine töten mit der Nase. Was? <lacht> So, richtig. Wir, wir mussten uns aber ein bisschen beeilen zum, auf dem Rückweg, damit wir noch vor 18 Uhr ähm, bei meinem Lieblingsfischhändler ankommen. Ich hatte mir nämlich erlaubt, äh, eine äh, Seite geräucherten Lachs zu bestellen. Und das war ausgesprochen gut. Ähm, mit Pfeffer war der bestreut, hat dann auch also, äh, locker für uns alle gereicht. Das war fantastisch. Und am Donnerstag brach die Reisegruppe auf Richtung Hoge haben wir uns auch inspirieren lassen. Ja, ich war die Woche vorher auch auf Vogel mit ja. dem anderen Besuch. Aber wir waren natürlich nicht nur auf Vogel, sondern vorher auch noch auf Amrum. Natürlich. Ich sag's nur. Die Feinen Aber für die Jörn-Gruppe reicht halt auch <lacht> nur nach Hoge zu fahren. Okay. <lacht> wir haben äh, trotzdem den den kurzen Aufenthalt man kann auswählen zwischen äh, drei und ich glaube sechs Stunden Aufenthalt. Oder so. Und wir haben uns für den kurzen Aufenthalt entschieden. Das war dafür, dass wir dann zu Fuß unterwegs waren, ein bisschen kurz, weil wir uns aber vielleicht auch ein bisschen verlaufen haben. Und ich habe gelernt, ich bin einfach, wir, wir beide sind einfach gegensätzliche Pole auf einem Hier. Spektrum, ja, ja. Genau. Von overprepared <lacht> und, und völlig vollgeknallter Terminplan auf der einen Seite bis zu, ja, habe ich schon mal gemacht, wird mir schon wieder einfallen auf der anderen. Aber zusammen ergeben wir fast einen ganzen funktionierenden Erwachsenen. Fast, ja, nicht ganz. Kann halt auch nicht alles ausgleichen. Nee. <lacht> <lacht> ja, aber andererseits war es, glaube ich, auch ganz gut, dass wir nicht so wahnsinnig lange auf hohe wandeln. Es war windig und kalt und, und. Bei uns war es so warm, als wir da waren. Bei euch war es so warm. Wart ihr baden? Nein, nein, das ist Quatsch bei dem Wetter doch nicht. Wär es nicht. war wir waren baden. regnerisch und windig und nein. Wart ihr auf allen Warften? Nein, wir ja. waren nicht auf allen Waften, weil wir zu Fuß unterwegs waren. Wie, habt ihr habt euch keine Fahrräder ausgeliehen? Wir haben uns keine Fahrräder oh, ausgeliehen. Wir hatten die Tour beraten? geplant. Okay, ich hör schon auf, erzähl. Ah, Quatsch. Erzähl mal weiter. geht ähm, noch äh, was mit Döner. Ja, genau. Wir haben nämlich nachmittags uns schön zurechtgechillt und haben dann Döner geholt, während Judith und Stefan dann abends irgendwie zum Grillen gefahren sind. Und nach dem Döner ist Daniel auch abgereist weil er noch mehr Stationen auf seiner Urlaubsreise vorhatte. Ich würde noch was zu unserem ganzen Besuch sagen, gerne. Ja. Weil so viele Leute hier waren nicht, dass jetzt die Menschen denken, what, warum chillt ihr mit zehn Leuten in eurer Zwei-Zimmer-Wohnung? <lacht> haben wir ja gar nicht. Nee, haben wir, sondern? Ja, erzähl doch. Ach so. <lacht> du hast dir ja das Corona-Konzept für diese Woche überlegt. Ja, mich. nee, ich, ich wollte nur sagen, Daniel hat in seinem Auto gepennt. Stefan und Judith haben in unserem externen Gästezimmern geschlafen, nämlich im Wohnwagen. Hast du letzte Folge davon erzählt, wie wir den Wohnwagen im Garten gestellt Nein, haben? Nein, habe ich noch nicht okay. gemacht. Na gut, musste ja auch nicht. Auf jeden Fall haben Aber wir jetzt einen Wohnwagen im Garten. Das stehen. bietet sich ja vielleicht jetzt an, das zu machen. <lacht> das ist auch, ich wusste nur nicht, ob die das schon wissen. Nee, wissen sie noch nicht. Wir haben einen Wohnwagen jetzt im Garten. Donnerwetter, <lacht> wie kam das denn? Ja, wir haben nur den Zaun rausnehmen müssen mhm. und mit fünf Leuten den Wohnwagen über und was, Wie heißen diese Dinge? Bretter. Ja, genau, das Fachwort. Bretter. Ja, da hingelegt. Genau. Die... Dankeschön, Jan. Hier, mir verschwinden immer diese. Ähm, was was ah, man beim Sprechen. Bücher. Nee, das andere. Augen. Nee, was aus dem Mund rauskommt. Zähne. <lacht> Deine Zähne kommen noch nicht aus dem Mund raus. Nicht mehr, seitdem ich die Spange hatte. Womit, man, womit man Sätze macht. Äh, äh, Spucke. <lacht> Nein! das Anders! Andere. Anders! Anders! anders. <lacht> Nö! Ruckzuck! <lacht> Wörter! Ach! Verrückt! Ich vergesse immer die Wörter. Ja. Wir haben jetzt eine Wohnwagen im Garten und, unsere, und wir haben immer nur draußen gechillt mit den das Gästen. Das heißt übrigens so. Morbus Bensko, wenn man die Worte nicht findet. Aber wenn Tim Bensko an der Karte so <lacht> vorbeigeht, was singt er dann? Ich finde die Torte nicht. Der stand noch nicht vor dem Garten und wollte rein und hat, hat einfach, wusste nicht, wohin. Und hat, hat er hatte gesagt, ich finde die Pforte nicht. Ja. Weißt du noch einmal, als Tim Bensko seine Kinder aus der Nachmittagsbetreuung abholen sollte? Und dann hat er sich verlaufen, oder? Ja, weißt du, was, was er dann gesagt hat? Ich finde die Horte nicht. <lacht> Wir könnten ewig so weitermachen andauernd <lacht> Tage. Deswegen besuchen uns so wenig Menschen. Naja, also so, wir haben jetzt einen Wohnwagen im Garten und das ist das Gästezimmer für zwei unserer Gäste gewesen ja, und also die im Ernst dann, wir versuchen wir sind schon vorsichtig. Mit es Corona fehlen raus. aber noch zwei GästInnen, die durften drin, schlafen. die durften im Haus. schlafen Aber das Haus ist auch groß. Ja, so. genau. Die haben dann zwei unserer zahlreichen Gästezimmer belegt. Belegte Brote gab es am Freitagmorgen. Entschuldigung, ich habe versucht, eine Überleitung zu machen. und. Weißt du, was übrigens total gut gegen einen Ohrwurm hilft? Ein belegtes Brot mit Schinken. Ja. <lacht> ja, ich apropos belegte Brote. Ähm, <lacht> wir waren sehr müde am Freitag, so ähnlich wie ich gerade. Ich werde auch immer oh, sehr, ich sehr bin müde. Immer so müde wenn ich bin. Ist echt so. Ähm, und haben deswegen den ganzen Tag einfach nur rumgechillt. Also das das war tatsächlich auch etwas, das uns sehr gut gepasst hat, aber Gesche nicht so begeistert von war, weil sie sagte, ihr müsst doch irgendwas machen. Ihr müsst doch jetzt mal in die Stadt gehen und äh, soll ich euch eure Mäntel holen? Naja, und wir waren schlussendlich ja auch in der Stadt zum Glück, denn wir brauchten ja dringend Kuchen. Haben uns also Kuchen und Eis besorgt und das glaube ich sogar auch verzehrt in der Stadt, war auch schlau wegen der Hitze. Und abends haben wir gegrillt und hatten, also es war, äh, ja... Sascha kam noch zu Besuch mit äh, Lebensgefährtin. Und das war, war ein ganz großartiger Abend. Samstag sind die Zwillinge abgereist, Sonntag, also heute Judith und Stefan. Und jetzt sitzen wir hier. Traurig. Gucken auf unsere Handys. Und sie waren wieder allein, allein. Ja, So war das diese Woche. Wahnsinnig aufregend alles. Das war schon alles? Ja, das war die ganze Woche. Wir haben ja nichts gemacht. Nee, stimmt. <lacht> Wie hättest du die Woche denn geplant? Ich weiß nicht. Mit Baden gehen und einer Wattwanderung. Und hey, kommt uns besuchen und findet es raus. Das ist das ist hier ja kein Hotel. Kommt uns nicht besuchen. Kommt uns, macht es nicht. Husam ist scheiße. Kommt nicht her. Nee, echt nicht. Ich darf nicht öffentlich über deinen Podcast alle nee, einladen. Bitte, bitte nicht, diese? nein. Okay. Nein. Sonst Nein. Nein. Das ist. Nein. N -n. N -n. Wir haben einige ausgewählte Menschen, die zu Besuch kommen dürfen. Und das sind wenige. Naja. Naja. Sind weniger als diesen Podcast hören. So viele hören deinen Podcast. Ich habe das immer noch nicht verstanden, warum. Nee, keiner versteht das. Also ich am allerwenigsten. Ja. Ja, ich glaube, die hören einfach nur jede Folge, weil sie hoffen, dass du in einer mit dabei bist. <lacht> Denn ich kann Haie töten <lacht> mit der Nase. Aber im Ernst, wer weiß aus welchem Film das ist und er das als erstes schreibt, kriegt eine Podkarte. Schreibt mir bei Twitter, folgt mir auch, @shasarala. wer das noch nicht tut, jetzt ist der Zeitpunkt. Genau. <lacht> Dann der Vollständigkeit halber noch ein der, der Hinweis, dass Spreadshirt die ausstehenden 19,24 Euro bezahlt hat die dann noch rumlagen, äh, als ich das den Account gelöscht habe. Sie haben immer noch nicht bestätigt, dass der Account wirklich gelöscht ist. Deswegen bin ich sehr sehr irritiert, aber man findet unsere Sachen schon mal nicht mehr äh, in deren Katalog, denn wir wollen ja keinen Nazi-Kram unterstützen. Und deswegen habe ich auch mir erlaubt, eine weitere Spende an Exit anzuweisen, nämlich genau diese 19,24 Euro, aufgerundet auf 20 Euro. Und das ist der Punkt, wo zumindest meine Mit-Podcasterin so langweilig ist, dass sie schon auf ihr Handy guckt. Und wenn euch das genauso geht, dann kann ich nur sagen, ich bin der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint. Wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Auf Wiedersehen. Tschüss.